Hi Leute, hier sind wir wieder. Jan und Maxi. In diesem Video nehme ich diese zwei Sachen und fahre damit über den Berg drüber. So Leute. Jetzt sind Jan und ich. Jeder nimmt ein Skateboard und jeder nimmt ein Waveboard. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den Hügeln. Weil da ein bisschen Wetter weg ist, fahren wir dann mit dem Waveboard hin. Also ah, ja, wir sind schon auf dem Weg jetzt und Jan, der läuft lieber. Aber ich hoffe der steigt gleich nochmal auf, sonst kommen wir ein bisschen später. Dann können wir halt nicht so viele Videos zusammenschneiden. Weil er hat sich eben schon einmal gemault Und dann habe ich gesagt, dass ich das Film hätten müssen. Was auch immer. Boah, habe ich heute geiles Deutsch drauf, ne? Ähm, aber, ja. Jetzt kommt ein Auto, ich muss kurz stoppen. So, das Auto ist weg. Jan und ich sind jetzt schon hier. Da ist Jan. Und, ja. Wir fahren dann jetzt. Es ist noch ein paar Meter, wir fahren jetzt geradeaus weiter, kommen ein paar Kurven, und dann wenn wir eine Kurve nehmen, dann sind wir da. So Leute, ich zeige euch jetzt mal noch einen Ausschnitt, ja Jan ist da, da hinten waren wir vorhin eben, hier sind wir hier. Eben waren da so ein paar dumme Pisser, die haben gefragt, wofür man so ein kleines Skateboard braucht. Das könnt ihr ja sehen, wenn wir das Video gemacht haben. Ich hoffe, euch gefällt es. Wir testen später noch die, ähm, ähm, wir testen später noch, wie, ähm, stabil das Skateboard ist. Und, ja, aber erst, wenn wir das Video gemacht haben. Sonst geht es noch kaputt und dann können wir nicht mehr. Ähm, es ist jetzt ungefähr 17 Uhr, damit ungefähr 17 Uhr. Ich hoffe, wir können gleich noch ein Video drehen. Und wir können jetzt zur Sicherheit mehrere Videos drehen, weil... Wenn ihr 100 ähm, Aufrufe auf ein Video von uns habt, habe ich euch auch ja versprochen, dass wir noch ein Video hochladen. Ja, das machen wir dann jetzt mal. Wir sind jetzt schon da. Ja, auf. Okay. Ja, wir sind jetzt am Berg angekommen. Jan, fährt jetzt! Ich stelle mich jetzt da hin und Jan fährt dann runter im Stehen. Ich hoffe, es passiert hier nichts. Aber geht schon. Da. Dann ja, Guck, jetzt siehst du mal, wie scheiße das ist. Was? Ja. Was? los Ah! Fahren rein fahr einfach mich. Ich habe eine bessere Idee. Es geht los. Ich fahre mit Whiteboard. Das ist der Hit. Jo! Ja. Oh ja, yeah. Man sieht das nur so getan heißt. <lacht> Hi Leute, hier sind wir wieder. Max hier und Jan. Ja, ähm, Jan ist jetzt oben da auf diesem Street. Tandal-Ding und er hat ein Miniskateboard in der Hand. Das wird er jetzt gleich runterwerfen, weil ich filme ihn dabei. Ja, das war noch gar nicht, aber ich hau das Teil jetzt kaputt, indem ich es gegen Jan werfe. Okay. I, da ist ja Blut dran. so, mein Blut. Das ist ja nicht so schlimm. Immer ja, noch nicht Schrott. Jetzt! Oh, der ist ein Rad abgeflogen. Ja, du hast ein Rad abgeworfen. Zwei Räder. den schon das andere Rad welches andere Rad? Das wird abgebrochen ist. Weiß ich nicht. Ich jetzt mit diesem Skateboard da runter <lacht> springen. Schwingst du? Schwing! Noch was? Oh, Außer halt dein Kopf. Und dann Brille Mach. Max, mach doch. <lacht> das geht geil. Oh Aber nicht schubsen. Hier. Guck nach vorne. Guck auf einen Teil. Wieder weg. Tennis. Ernst. Ich gehe. Was? Haha. Das ist schon, wenn der klaut. <lacht> du hast wenigstens gefragt, aber der nimmt ja einfach. Max halt doch deine Fresse Nein. Das ist voll stabil. Stell mal drauf. drauf. Ich springe drauf. Ja. <lacht> ich steh nicht drauf, ich springe drauf. Stell dich da drauf. So. Ein Fuß. <lacht> Spring mit deinem ganzen Lü <lacht> <lacht> Warte, Warte, warte, warte. Mach sie lass. <lacht> Film. Boah, das ist kaputt! Da Boah, ich hab schon gedacht, du willst mich schlagen!